Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 1, Folge 3. Wir gehen wieder rein in den Animus. Ist so, der nächste Tag. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun sie das, Doc? Was hoffen sie damit zu erreichen? Haben sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. Tausend Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr, Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch, genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft, Frieden in allen Dingen ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hinein passe. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Alles klar. Dann würde ich jetzt gerne rein, eigentlich. Ah, jetzt. Hier. Ja. Komische Hitbox manchmal. Wir legen... Wir machen weiter mit Fortsetzen. Das wird schon in die richtige Richtung gehen. Sind eine ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen... Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter, ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht, entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Da hinten oder einer Alles klar. So, wir können in den Hinterhof, glaube ich, endlich. Jawohl. Und hier im Hinterhof gibt es tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, zwei Flaggen sind hier hinten versteckt. Ich meinte, es sind nur zwei. Ich gucke mal ganz kurz, dass wir die auch mal erledigt haben. Da muss ich nämlich nicht mehr in den Hinterhof rein. Jawohl, zwei Flaggen im Hintergrund. Im Hinterhof. Okay, ich muss auf dem PC gucken, welche Map das war, weil die auf dem PC war besser. Muss ich jetzt einfach mal ehrlich zugeben. Aber ja, sonst sieht der Hof eigentlich ganz schön aus. Hier halt so Palmen und was auch immer, das hier Pflanzen sind und Zypressen, wie sie gesagt haben vorhin, die ich jetzt nicht ganz aus Zypressen sehe, aber ist okay. Und ich wage es jetzt einfach mal zu sagen, dass die Pflanzen nicht ganz so aussehen wie da, so als Gärtner. Wobei natürlich grafisch nicht ganz alles ich erreicht wurde. Ich Die Buchsform stimmt. Ja, mache ich doch gerne für dich. Ich weiß nicht mal, wie du heißt, aber ich mache das doch gerne. Jawoll. Jetzt geht's los. Komm her. So, fertig. Keine Lust mehr. Was? Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Okay. Ja, ich kann kontern. Jetzt, jetzt ist alles einfach. Einfach, ja. Sagen wir es so. <lacht> da hinten sehe ich eine Flagge. Die ich jetzt nicht hole. Die war da hinten unten. Da auf diesem kleinen Balkon, da war eine Flagge. Da drüben auch noch. Ach komm, ich hole die trotzdem kurz. Wenn, wenn ich sie schon gesehen habe. Die gehen eine Minute. Also ich muss einmal kurz hier runter. Das war Nummer 1. Und Nummer 2. So. Hier gibt es leider keinen Quickport, das wäre noch ganz cool gewesen. Aber das war wahrscheinlich einfach nicht geplant für diesen Teil, dass man schnell Reisen hat. Später im zweiten Teil gibt es dann Kutschen und so, die dich schnell an andere Orte bringen. Das kostet ein bisschen Cash, aber ist okay. Ich schneide dann hier ein bisschen in der Gegend rum, einfach in diesen Videos. ist, glaube ich, am einfachsten. Ah, ich hätte ein Pferd mitnehmen sollen, nicht voll Idiot. Also, mein erster Ausflug geht nach Akon, das heißt, der erste Stopp, den ich habe, ist der da. Ha, da ist eine Flagge, wusste ich doch. Und ich bin fast nicht die Typen reingelaufen. Zum Glück konnte ich den noch ausweichen. <lacht> haben, haben die sich schon angefickt, weil sie mich verloren haben. <lacht> Voll gut. Okay, also wir sind gleich im Aussichtspunkt, der ist da um die Ecke. Da ist noch eine Flagge. muss ein bisschen vorsichtig sein, ich will nicht gegen die alle kämpfen eigentlich. Da unten sehe ich auch noch mal eine Flagge. Das Problem ist, sobald ich da hoch springe, werden die mich eh angreifen wollen. Okay, hier hinten ist Ruhe. Okay, die sehen mich noch. Okay. Nice. Ganz ruhig. Ah, mein, nur mein Pony. Okay. Ja, das Pony werde ich jetzt leider verlieren, gleich nachher. Aber ja, ich will einfach die Aussichtspunkte alle haben. Die Flaggen sind jetzt mal sekundär momentan noch. Das ist dann collectible fürs Ende. Diesen ganzen Steg werde ich heute nicht machen. Ich weiß, dass da zwei, drei Flaggen rum sind. Das werde ich nicht heute machen, tatsächlich. Da hinten komme ich nicht hoch. Das ist nur Design. Und einmal darunter. So. Und einmal kommen wir jetzt noch darunter. Aber. Ach, von hier aus. Okay. Hey! Ich habe nach rechts gezeigt. Egal, wie auch immer. Da oben ist irgendwo eine Flagge versteckt. Ist das ein Templer? Ne, ne, das ist ein normaler Soldat. Oder? Ne, da steht von der K das ist ein Templer. Nein, sie haben mich gesehen. Okay, das ist kacke. Wenn sie tot dem Assassinen schreien, dann haben sie mich gesehen. Hoch. Na, ich kann nicht dir. Du Kacknu. Autsch. Pferd, komm, komm. Haust du ein Pferd, nicht du Witzer? Ja, okay, hier suche ich keine, keine Flaggen mehr momentan. Da ist der nächste Aussichtspunkt. Ich weiß, dass oben links noch eine ist auf dieser Anhöhe. Aber mache ich es nicht. Ah, okay, Checkpoint heißt normalerweise, dass Sie sich gleich beruhigen, glaube ich. Ach, fuck, wie komme ich an den nochmal ran? Der war echt mühsam. Ich glaube, ich muss hier hoch und dann in die Mittelplattform. Oder war das nur für die Flagge? Ja, das war nur für die Flagge. Alles klar, dann kann ich wieder runter. Stirb. Hehehe. <lacht> Nein, ich wollte da. du nervst. Komm, geh da hoch, geh da hoch, geh da. da hoch. Ach, leck mich doch am Arsch. Ihr verdammten Pissnelken. Ich geh da hoch, ist mir egal wie. Ach, das ist dieses mühsame Klettern hier. Ach, ihr seid doch dumm. Geh da hoch, du Mongo. Endlich. Ganz ehrlich. Ach. Er kann nicht greifen. Dieser Wichser kann nicht greifen. Der ist zu dumm zum Kacken. Ernsthaft. Pony, komm her. Jetzt reicht's mir. Wir gehen mal kurz eine Runde drehen. 300 Meter darüber. Dann sind alle weg. Komm doch her, wenn du dich traust. Denn Pony reißt dich einfach um. Das ist eine Flagge, glaube ich. Ja. Ich habe die Flagge nicht Die Flagge gibt normalerweise immer einen Kampf, egal was ich mache. Von daher. Kriege ich die vom Pony vielleicht gar nicht? Doch, ich kriege sie vom Pony. Okay. <lacht> okay, ich habe jetzt die Hoffnung, dass die anderen mich ein bisschen in Ruhe lassen, weil ich weg bin. Aber ich glaube nicht, dass es das, das ist auch noch ein Templer. Ich gehe einfach weg. Ich hole mir den nachher kurz. Ich muss ein bisschen Ruhe haben zuerst. Scheiße. Habe ich hier ein Versteck? Wahrscheinlich nicht. Guck, wie angerannt. Ich glaube eben, die jagen mich irgendwann noch. Ja, da kommen sie. Fuck. Okay, dann lassen wir den äh, Sichtpunkt mal weg und gehen direkt zu dem hier. Dann mache ich den auf dem nächsten Mal Weg. Ich glaube, ich kann nächstes Mal Quickporten, aber das ist okay. Sobald ich eine Stadt besucht habe, kann ich dann nochmal hin ohne Probleme. Aber okay, dann machen wir das halt so. Dann hole ich den halt erst, wenn ich äh, den Rest mache. Ist halt jetzt so, weil ja, Zeitverschwendung sonst. Auch der wird mühsam zu machen, ich gehe direkt reinkommen. So, also, ja, ich ich mache den nicht gerne, weil das sieht cool aus, aber jetzt braucht es gerade viel zu viel Zeit mit den ganzen Gegnern und so. Weil die wollen alle kämpfen, 100% pro. Sobald ich da hochspringe, greifen die mich eher an, hinten steht vielleicht noch ein Templer rum. Okay, wir kommen hier direkt in die Stadt rein. Das Königreich hat viele Ausgänge. Und dann haben wir halt zuerst direkt den Aussichtsturm da. Ich muss ein bisschen vorsichtig reiten. Ich will nicht gleich eine Schlägerei haben. Sind das Kriegsgefallene oder. Du bist kein Mensch. Dein Gott hat dich verlassen. Ich hab's es geschafft, zwei zu töten. Sehr gut. So, jetzt kommt. Manchmal haben die Angst einen Ton ab. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass sie Angst bekommen, weil ich alle töte, um sie rum, Aber vielleicht kommt es auch auf die Menge drauf an. Und ich werde dafür verantwortlich, ist für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Ich sehe einfach gar nichts. So, aber ich dachte, das sieht mich, deswegen habe ich den Anger. Fuck off. Ja, okay. Seht ihr, und die hat aber jetzt nicht getötet, wenn ich nicht nachhaue. Und er überlegt sogar das noch. Ach, ich kann nicht greifen, Kontern. Irgendwie kann ich das später, aber ich weiß nicht wie gerade. So, wenn das nicht die letzten drei waren, dann lade ich mal kurz das Gebiet neu. Weil also sonst kann es sein, dass ich hier noch zehn Minuten stehen und kämpfen muss. Okay, der letzte hat Angst. Ah, bist du sicher, dass du jetzt Angst hast, Kollege? Komm doch her. ist angefangen. So. Ah, da muss ich wieder von außen rauf. Ich finde es einfach immer schön, wie die ersten Teile von solchen Spielen so einen Legendenstatus bekommen. Weil ich finde es auch bei Pokémon zum Beispiel so, aber auch bei Assassin's Creed. Der erste Teil ist super. Die machen Spaß, aber es sind niemals die besten Teile der Reihe. Und es gibt so viele Leute, die das vergöttern bei solchen Sachen, die sagen, es ist der erste, es ist der beste und es ist so... Eigentlich nicht. Weil ich finde, bis zum dritten Teil haben sie sich stetig verbessert. Black Flag fand ich dann für mich persönlich zu viel Schifffahren. Ich kenne andere, die sagen, ich habe nur Black Flag gespielt, deswegen... Also, ich kann auch noch keine Kanten greifen. Steh auf. Hey... Ich will das nur da hoch. Dankeschön. Äh, eben, andere sagen mir, ja, ich habe kein Assassin's Creed gespielt, außer Black Flag, wegen diesen Booten. Das war so mein Highlight und ich finde, das ist voll okay, das dürfen die machen. Für mich war es das einfach nicht. Ein ja, Arbeitskollege meinte, sie Black Flag gesuchtet und ist dann einfach, je nach 30% Story, hat sie einfach ihr Schiff komplett geupgradet und ist einfach durch die Welt gezogen und das Schiff überfallen und Pirate gespielt. Was ja auch voll cool ist. Black Flag ist da wirklich echt gut gemacht, aber das war für mich halt irgendwann mühsam, dass man das so grinden musste damit. Weil ich Lust habe, vielleicht. Ah oh ja, mega lustig, Kumpel. Ich falle auf deinen Kopf, damit du auch noch stirbst. Ja, auch wie auch immer. Äh, ich muss noch meinen Aussichtspunkt holen. Habe ich voll vergessen. Ja eben, von daher gibt es da viele Ansichten. Wie bei Filmen auch. Es gibt viele, die sagen, ja der erste Film ist immer der beste von Filmreihen. Ist manchmal so, nicht immer. Und ich fand zum Beispiel den Assassin's Creed Film fand ich super. Ich weiß von der Zeit her, und ist jetzt recht lange her, wird es wahrscheinlich leider keinen zweiten Teil geben. Aber ich fand den Assassin's Creed Film echt cool. Der hat die Stimmung und alles von Assassin's Creed ziemlich gut eingefangen. Und ich kenne da viele Stimmen, die was anderes sagen, leider. Ich verstehe nicht ganz wieso teilweise, aber das ist ihre Meinung. Und ja, ist halt so. Aber ich fand den Assassin's Creed Film cool. Da steht auch bei mir im Regal das Blu-Ray da hinten. Hat er links von mir zwei Meter. Jetzt sehe ich den in dem Halo. Ex-Maschine und Blade. Mal so nebenbei. Aber ja, auch den fand ich eigentlich recht cool. Er hat die Stimmung rübergebracht. Er hat das ganze Feeling von Assassin's Creed aufgefangen. Als Maul. Halt deine Fresse, du Wichser. Ich habe es auch schon geschafft, bei solchen Bürgerrettungsmissionen den Bürger zu töten. Das geht. Kein Problem. Ich hole kurz die Ecke hier an Erinnerungs-, also an äh, Aussichtspunkten. Oder vielleicht noch kurz den hier, den hier und den hier und dann gehe ich an den und rein. Aber ist schon heftig. Ich werde dich jetzt nicht mit Trivia nerven, weil jeder weiß, dass das Ding mal ein äh, Prince of Persia hätte sein sollen. Seltsam, so ein Verhalten ich ich finde es immer lustig, wie jeder als Player dann irgendwie so, ja, so. Fun Fact: Das Ding war mal Jeder weiß das. Das ist so das. Wie jede Sau weiß, dass Arkani mal ein Legendary hätte sein sollen. Und das wahrscheinlich ein. Äh, Re, nicht Reiku, Entei wurde aus Gen 2 dann. Dass dieses Design dann umgesetzt wurde, das Entei wahrscheinlich. Das ist einfach so: jeder, jedes Pokémon-Fact-Video. Oder jedes Mal, wenn zum Pokémon. Hey, Fun Fact oder Fakt Nummer 3. Arkani war mal als legendäres Pokémon. Jeder weiß das. Es juckt einfach keinen. Also klar, es juckt schon jemanden, aber. Es ist einfach so: Fakt, ne? Jeder weiß das, Kollege. Jeder einzelne Mensch hat das schon gehört, wahrscheinlich, auf diesem Planeten. Aber man braucht halt sonst Fakten zum Füllen, weil Pokémon ja nicht genug Facts hat, die man random droppen kann. Weil Pokémon nicht so viel random Bullshit drin hat mit irgendwelchen Anspielungen oder so. Nein, nein. Aber man kann sagen, Arcani ist Legend Legendary und dann war's das. Und hier ist es halt dasselbe. Sobald es ersten Assassin's Creed geht, ist mir das Erste, was du hörst. Ja, war Mars Prince of Persia geplant. Und dann, das nächste, was man weiß, ist, ja, Assassin's Creed, die Tode sind alle historisch korrekt. Tada! <lacht> ja, cool, hat man aber schon 20 Mal gehört. Es also gibt sogar diesen Joke auf Twitter, glaube ich, vom dritten Teil war es, wo man gesagt hat, ja, alle Teile von Assassin's Creed 3, alle Tode sind fakt korrekt. Und dann schreibt einer ja auch die von den Bären und dann besonders die Bären. Ich fand das schon lustiger, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich finde das immer noch lustiger, aber, das sind so diese Pseudo-Facts, die man halt immer findet. Was ist denn das für eine Mission? Ach ne, ein Informant, die sind kacke. Ich lass das mal, ich mach mal kurz die Aussichtsplattform. Informanten sind irgendwie, die sagen dann so, ja, du musst jetzt ein Parkour machen, hol 30 Flaggen in zwei Minuten. Das ist voll wieso. Ein... Ich bin besser geworden in denen, ich war mal mega kacke in diesen. Das war so, dass ich das erste Mal Assassin's Creed gespielt habe, war ich voll scheiße in denen. Unterdessen kann ich Wie bei COD. Unterdessen kann ich COD auf Veteran halbwegs gescheit durchspielen. Am Anfang konnte ich das gar nicht. Am Anfang musste ich auf Rekrut gehen. Die letzten Teile habe ich als Soldat fertig gespielt. Also als Normal Modus. Die ersten Teile musste ich auf Easy machen. Ja, komm. Ich weiß, ich bin Assassinator da. Hätten wir jetzt nicht gedacht, ne? Ciao. Oh nein, wo könnte er denn nur hin sein? Hm. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hinter die blaue Wand gedroppt. Ach, nicht mal die Kamera kann ich hinter die blaue Wand drehen. Geil. Ach nee, bitte nicht. Doch, das ist... Ach, oh, scheiße. Ich muss also auf die Kirche rauf. Ach, halt doch's Maul. Sorry, die, die Tussen nerven mich langsam. Ich weiß, es ist nur Zeit, das sind alle arm und so. Und ich verstehe das voll, dass man dann bettelt. Ist ja auch heute noch so, dass mega viele Bettler rumlaufen und... Äh, nee, aber ist ja auch heute noch so, mega viele Leute, die so... Ja, hast du mal einen Franken, so im Bahnhof? Hier ist es einfach noch viel schlimmer. Aber weißt du, wir sind schon im armen Viertel und sie fragen die armen Leute. Nicht die, die Geld haben oder so in einem Mittelstandsviertel. Nee, nee. Wir gehen ins arme Viertel, um arme Leute zu fragen, ob sie mir Geld geben. Mhm. Aber oh, ich glaube, die kommen in allen Vierteln vor. Fuck, hat's mich gesehen. Ach komm, ich hab gekontert. Ach, ich hab verloren? Ach ja, klar. Natürlich. Jetzt wo du's sagst. Scheiße. Ach, Leute, ihr habt's gehört, ich verliere. Kann man nichts machen. Okay, mein Timing ist wirklich ein bisschen daneben. Okay, das war jetzt das schlimme. Schlimmes Timing. Oh, heute ist Fortuna Ach, auf meiner Seite. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, zum Glück war ich da, ich weiß. Ich bin einfach der Coolste, ich muss in die andere Und Richtung. Mein Gatte wird von eurem Mut hm. Ich weiß nicht, also. Pff, müssen ganz schlimme Menschen gewesen sein, das machen. Ja. Sorry, ich... ich <lacht> es klingt immer so mega dumm, wenn ich das so kommentiere. Aber das ist halt genau das, was ich mir immer denke, dann. Weil... Weißt du, ich hab das ja schon... Ich spiele das jetzt zum dritten Mal durch, eigentlich, wenn man es so will. Und den zweiten Teil dann, irgendein ab der Hälfte spiele ich ihn doch erst zum zweiten Mal durch. Äh, aber... Ich dachte mir schon beim ersten Mal, so also nach einer halben Stunde, so, Oh Leute, die leicht Dialoge Immer und immer wieder. Es macht ja nicht schlechter. Das Spiel ist ja trotzdem gut, aber die Dialoge... Ich weiß, man hat halt nicht endlos Platz, um 2000 Dialoge reinzuklatschen, die niem niemand jemals hören wird. Aber es fühlt sich dann mit der Zeit halt doch extrem repetitiv an. Also, ich hole mir noch den Aussichtspunkt. Das heißt, noch einmal kurz eine Partisanenrunde machen. Ah, oh, ich habe ein Leben mehr bekommen. Nee, nee, ich mach das einfach nur aus Langeweile eigentlich. Ja, ich bin ja schon weg. Sorry. Wusste ich ja nicht. Ich bin neu hier. Ich komme hier nur, um jemanden zu töten, nicht um Ach, da ist die Partisanengruppe. Die habe ich gesucht. Doch, genau die war es, die ich gesucht habe. Ich dachte mir noch, unterwegs kann ich noch eine Partisanengruppe machen. So. Nix da. Warte mal, ich mach mal kurz Schwert. Ah, ich mach doch einen Kurzschwert. Ich mach doch einen Kurzschwert, yeah. Oh, der hat gesund getönt. Er hat Oh, wie weit will ich noch weggehen? Okay, das Kurzschwert ist cool. Oh, voll den Fuß rein! Okay, irgendein... <lacht> Deta Oh yeah, cool. Ja, ich hab den schon mal markiert. So, ja. Wo ist der Kerl, der zu äh, hinten links. Das tut mir jetzt aber leid. König Richard ist ja der, bei dem wir die Flaggen sammeln müssen im Großen Reich. Also zwischen den Städten. Ich frage mich, wieso dieser Tower kaputt ist. Mittendrin einfach ein Turm, der nicht mehr ganz ist. Da drüben ist die Assassinen-Gilde. Ja, die sieht man doch recht stabil von hier aus. Ah, jetzt sehe ich natürlich nur eine Felswand. Super, mache ich das. Uh, ja, mega scharf sieht er. Ja, wir gehen jetzt zu Gilde. Auf jeden Fall. Weil ich könnte jetzt einfach die Nebenmission machen und dann direkt hingehen und sagen: Ja, ich habe alles erledigt, ich habe alle Infos. Aber ich mag, ich will die Dialoge noch laufen lassen für den Anfang. Früher dachte ich mir, oh, irgendwie unlogisch, weil die Stadt existiert ja auch, wenn ich noch nicht da war. Aber ja, klar, ich bin ja nur in der Erinnerung. Klar hat die Erinnerung nichts davon hatte mir euren besuch angekündigt Al Mualem hat die hinrichtung von garnier von Nablus angeordnet also bin ich hier was könnt ihr mir über ihn sagen er ist der großmeister der hospitaliter und sein quartier befindet sich in ihrem viertel mehr vermag ich nicht zu sagen erkundet die stadt und seht was ihr erfahren könnt sagt mir wo sie sich versammeln und ich sehe was ich finden kann die städtischen gärten im norden werden so gut wie jeder andere ort um eure suche zu beginnen im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafi. Ich werde sie weise nutzen. Ihr tut das. Ich frage mich halt einfach, wie der Ort hier nicht auffallen kann. Da hat keine Türen, nichts ist einfach ein Block, der keine Türen hat. Mittendrin. Aber einen fetten Turm obendrauf. Und ja, und äh, ein Dacheingang dafür. Also, unsere Mission ist eigentlich klar. Wir gehen jetzt einmal im Kreis und machen einmal alles wie immer. Als Maul. Oh, ich mag die kleine Klinge. Ich dachte, immer, das sind Wurfmesser. Das ist ja viel schneller. Oder dreht sich so schön wie ein Beyblade. Ja, ja. Das nächste hier ist dann direkt... Diebstahl? Oh mein Opfer. Ja, ich bin so berührt. Wollen wir es mal ausprobieren mit dem Partisan? Das ist ganz lustig eigentlich. Auch hier komme ich nicht nach. Ja, gut, dann muss ich eh nochmal rein. Achso, die sehen mich nicht. Cool. Cool. Also, eben wie gesagt. Ah, nein, nicht die Typen, die mich jetzt schubsen. Das sind die geistig Behinderten. Oh, äh, sie sind wirklich geistig nicht. Man hört es auch an ihrem. Äh, ich weiß nicht. Ihr schwört mal gerne. Ihr merkt schon, wenn ich sie höre, wahrscheinlich. Da unten ist der Taschendiebstahl. Bei denen da. Als Maul. Diese Taue sind völlig verrottet und müssen ersetzt werden. Wenn wir noch länger warten, wird es einen Unfall geben. Ich verstehe. Aber was ist mit den Häusern, die ich reparieren soll? Das einfache Volk kann warten. Was tun sie schon außer jammern und klagen? Die Ritter dagegen opfern sich, damit der Rest von uns in Frieden leben kann. Aber wo sollen sie hin? Die Regenzeit wird doch bald beginnen. Ich sage es nicht noch einmal, Junge. Tu, wie dir geheißen, oder ich lasse dich in Ketten legen. Ja, Herr. Das erste vernünftige Wort von dir. Du hast die Pläne. Also geh ans Werk. Ja, da hab ich gesehen. Nicht oh wow. Da muss ich kurz warten. Okay, jetzt. So. <lacht> das war ziemlich dämlich. <lacht> Ah, ich habe keine Klinge drauf, scheiße. Äh, ich gehe mal kurz da. Er hat mich gesehen. Nein! Scheiße, ich wollte den Hidden Blade nicht. Hat ja, er jetzt gerade Französisch geredet? Ich wusste nicht, dass die Französisch rühren. Übrigens, Fun Detail, ist mir gerade aufgefallen, Freunde. Äh, sie sagen nicht, es wird ins, ins Englische übersetzt, sondern ins Deutsche. Also die deutsche Übersetzung übernimmt das normalerweise nicht und bei diesem Spiel schon. Meistens wird wirklich gesagt, ja, ins Englische, obwohl wir es die Deutsche reden. Vor allem bei Filmen zwar. Aber auch Spiele machen das teilweise, weil das Original halt auf Englisch ist. Und da wird nur das Skript genommen und eins zu eins wörtlich übersetzt und im Original sagen sie halt dann Englisch. Ach komm, geht da jetzt hoch. Also sagen sie halt auch in der Übersetzung Englisch. Ist tatsächlich so. Und... Ja, nee, ich muss jetzt zuerst mal gucken, wie es da oben aussieht. Ach scheiße. Ich komme da nicht hoch, ne? Nein, ich komme da nicht hoch. Kann ich von da. Ich probiere das mal kurz. Nein, ich komme da nicht hoch. Alles klar, das heißt, dieser Aussichtsturm ist zwar sichtbar, aber nicht machbar. Interessant. Hier unten gab es eine Bürgerrettungsmission. Links. Da. Ich will endlich wissen, wie ich Würfe kontern kann. Ich muss mal gucken, ob es da ein Tutorial schon gibt. Weil das ist das wichtigste eigentlich, Würfe kontern. Ach komm. Wenn ihr nicht wollt, mach ich halt. und jetzt stirbt <lacht> ja ja schon gut äh, ich hol zuerst den hier komisch dass der nicht geht aber wahrscheinlich macht der halt wirklich nur den Ecken hier frei ah, in diese Richtung ach ich habe schon mehr sein Menschen getötet keine Sorge ich weiß halt wirklich jetzt schon nicht mehr, wie viele Menschen ich in diesem Spiel getötet habe. Es wäre cool, eine Statistik darüber zu haben. So wie viele St Soldaten, äh, Unschuldige und so weiter. Und diese ganzen Statistiken. Aber hier gibt es ja nicht so viele einfach Soldaten und Unschuldige. Vielleicht noch Bettler und äh, geistig Behinderte. <lacht> es gibt halt vieles, was man machen kann. Und ja, ich habe irgendwann angefangen, die Typen umzubringen, weil sie mir auf den Sack gegangen sind. Oh, ist das oh, nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk... Achso, nee, zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Hm. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Alles klar. Das ist jetzt einfach ein Parcours, den ich machen muss, ohne runterzufallen. Und dann gibt's die Info. Nur, dass, sie, fuck. Äh, nur, dass diese Typen halt mich nicht gern haben, was ich jetzt noch verstehen kann. Man darf Fehler machen in diesen Sachen, das ist tatsächlich nie... Ah, verdammt, sorry. <lacht> okay, ich probiere mir das tatsächlich gerade wieder abzugewinnen. Komm, geht er hoch. Äh, ja, also man kann halt Fehler machen. Das ist okay. Nicht zu viele. Aber ein, zwei sind drin. Weil ich Lust habe. 20 Stück muss ich fangen in 3 Minuten. bin ich irgendwie falsch gewesen, ne? Ja, leck mich doch fett. Ach, komm. Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss gerade. Ich geh mal nochmal da hoch. Ich glaube, ich muss darüber. Ja, ich hätte hier runter gemusst. Okay, dann machen wir das jetzt. Ein bisschen rüber. Volltreffer. Achso, und dann geht's hier wieder hoch. Okay. Das macht Sinn. Nö. Erst 15, 16, 17, 18. Das ist Nummer 9, 19. achso, Und die 20 ist da drüben. Und jetzt muss ich noch zurück zu dem. Rechtzeitig. Ein seltsamer Mann. Zurück. So. Ich bin beeindruckt. Ich will meine cool. Meinung über euch nicht ändern, aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen, erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Oh, wow, danke. Okay, das ist die Info, die wir haben. Hier irgendwo wird gerade... Jemand wieder unnötig festgehalten. Ja, ich kann jetzt zurückgehen, ich kann aber noch weitere Nachforschungen machen für die Completion machen wir das jetzt. So, komm, geht da drauf. Wir haben eine Zeit. Ja, man kann wirklich in 10 Minuten die kompletten Infos haben eigentlich, je nachdem was man macht. Ja, ich weiß. Man kann auch wirklich sagen, ich scheiße auf alle Aussichtspunkte, mach nur zwei Stück, damit ich die zwei Missionen habe und fertig. Du Drecksau! Du verkackte Drecksau! Ich hätte doch auf die andere Seite gemusst. Ach komm jetzt! So, da habt ihr action sich da folgt mir jetzt nur einer, komm. Was willst du, Drecksau, von mir? Ich hoffe, es bleibt bei diesen dreien. Ja, es kommt noch ein Vierter. Oh, nice. So, und du, komm. Komm. Ah, fick dich. Ich hoffe, das war die Wache, die mich abgeschossen hat oben. Komm. Dankeschön. Ah, keine Ahnung wo. Der ist sicher schon über alle Berge. Passieren. Kannst du bitte mal vorwärts machen? Dankeschön Na, ja, da schießt schon fast auf mich <lacht> Okay, ich spring kurz runter danach Ich hoffe, es reicht noch, bevor er mich runter schießt Weil Falldamage ist hart hier So, jetzt Jetzt muss ich hier weg Äh, wo muss ich hin? Da ist die nächste Bürgerrettungsmission. Das ist das Problem. Ich guck mal kurz, dass ich hier möglichst schnell ein Versteck finde. Da habe ich vorhin gekämpft. Das macht's nicht besser. So, ich muss kurz warten. Hals Maul. Aussicht. Ich mache zuerst die Bürgerrettungsmission. Dass ich da... Ja, doch, bin richtig. Damit ich danach ein Partisanen habe, wenn ich da nochmal Stress krieg Kriege ich wieder zwei? Kriege ich, ich gehe wieder zwei. Ich nehme wieder die Kurzklinge. Ich mag die einfach nur. Ich warte einfach kurz, bis ich die Kamera wieder für mich habe. So. Also, hier muss ich, glaube ich, innen durch. Das. Oh, verdammt, jetzt habe ich Luke auf. Was ist das? Eigentlich schluck auf, jetzt habe ich einfach... Das ist sich... Geil. Ähm, das Problem ist, dass das... Ich weiß nicht, ob es einfach ein Krankenhaus ist oder ein Behindertenhaus. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe Wenn es ein Behindertenhaus ist, habe ich ein Problem. Weil dann nerven mich alle. Aber ich muss nicht hinten durch, anscheinend. Jo, mach mal Platz. <lacht> Voll Okay, ich muss doch außen durch irgendwo. Äh, aber hier drin komme ich rauf, wenn ich dem Fall. Ich dachte, es ist innen durch, aber anscheinend nicht. Dann kann ich über diesen Turm da drüben hoch, dem Fall. Hey, ich war kurz bis dann So. Okay, ich sollte hier nicht zu viele töten, <lacht> weil das sind echt ein paar Leute unterwegs. Ich muss eigentlich ja, ein doch. Ja, ah, scheiße, zu spät. Ich weiß noch, dass ich hier war wegen den Flaggen. Und es sind, es sind dann tatsächlich ein paar Gegner, wenn die dich mal erwischen. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich muss nicht... Oh, mein Bein sieht sehr ungesund aus. Okay, ich glaube, ich wurde oben gespeichert. Also ein Speicherpunkt wird normalerweise nicht mit der Sichtbarkeit gespeichert, meinte ich. Doch, fuck. Oh. Okay, mein Turm steht irgendwo da drüben Okay, hier sind noch wenige Gegner unterwegs Äh, hier muss ich hoch Irgendwie Welcher Turm ist der hier? Ach nein, bitte sag mir nicht, da drüben sind noch Leute drauf Doch, genau, da sind noch Leute Aber die haben mich nicht gesehen Somit ist ja alles okay, ne? Weil ich bin ja weg, bevor die mich ha erkannt haben. Zum Glück. Ist der da unten noch tot? Haben die die Leichen mitgespeichert? Ups. Nein, haben sie nicht. Schade. Das finde ich jetzt sehr lustig. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, hier runterzukommen. Ach, scheiße. Wie komme ich hier gescheit runter? Über die Leiter, natürlich. Ich bin halt so gut, ne? Wieso habe ich da eine Bürgerrettungsmission übersehen? Das geht ja nicht. Ich würde mal sprinten, wenn ich nicht die Kamera die ganze Zeit richten muss mit X. Fuck. Ah, oh, nee, jetzt sind sechs Leute hier? Ich glaube, schwere Angriffe kann ich noch nicht kontern, wirklich. Aber ich weiß, muss ich dann... Doch, mit X muss ich ausweichen. Kann ich noch nicht. Toll. Ich muss mit X einen Ausweichschritt machen. Mit 2 konnte man die dann... Weil das teilweise echt lange geht hier, konnte man die dann provozieren. Dass dann nicht einfach 10 Minuten, dann keiner sich bewegt, sondern die dann... Irgendwann halt... Du, du beleidigst die und dann greifen sich an an. Irgendeiner. Das ist eigentlich nichts anderes gemacht als kontern, beleidigen. Kontern, beleidigen. Und hier geht es halt mal 20 Sekunden, bis jemand ruft. Eigentlich immer der Anführer, der dann den anderen Befehle gibt, wie greif an oder holen die jetzt. Und dann kann ich kontern. Anders hat man hier keine Chance. Außer so jetzt. Okay, das ist erledigt. Das heißt, das nächste unterwegs ist die Bürgerrettung, dann die Aussichtsplattform. Schauen, ob hier noch Missionen sind, und dann hier hoch. Das machen und dann einmal rüberziehen. Was, Bauer? Ja, scheiße. Bitte schön. okay, das ist da oben. Äh, ja. Okay. Ich komme nicht hoch. Toll. Manchmal liebe ich diese Spieler trotzdem. Habe ich jetzt gerade jemand gesehen, wie ich ihn umgebracht habe und nichts gemacht? Nice. Okay, kurz warten, bis es geladen hat. Dann kann ich nämlich die restliche Mission noch anschauen. So. So ein Zufall ist hier auch wieder in der Bank, ne? Falsche Person. Die brauche ich. Habt ihr von der Lage gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen, wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein, ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht, solange du schweigst. Keine Angst, euer Geheimnis ist sicher bei mir. Könnte es sein, dass wir diesen Doktor gerade suchen? Ne? Aber einige der Bachposten sind nicht da, wo sie sein sollten. Das ist ein guter Hinweis sogar. Oh nein, scheiße. Ciao. Wollte ich nicht. Okay, wir müssen eben eh ein bisschen brennen bis zum nächsten. Passt schon. Kann ich noch zeitnah was suchen? Wie diese random Bank hier. Ach, nee. Schon klar hilft er dem Templer, ne? Atair. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Ach. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein. Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter, der Hospitaliter, verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Super. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Ein Ziel oder viele Ziele einzielen? Den hole ich mir. Ich weiß nicht, bewegt sich der? Ja, der bewegt sich. Er kommt sogar auf mich zu. Den holen wir uns. Am besten heimlich. Wäre schon cool. Da gibt es dann später sehr schwierige Sachen mit diesen Missionen. Halt's Maul. Ach, jetzt, jetzt spawnt er plötzlich. Na, wo ist ein Assassin? Nix, Assassin. Nee, ich bin doch... Nein. fuck ihr mich erwischt. Ihr mich ich hab nix gemacht. Ach, jetzt hast du plötzlich... Komm her. Boah, querdum, kauft doch. Das also wäre jetzt vielleicht das... nicht so das Beste gewesen. Wobei es hier nur einer... Hä, hey, ich hab... Ach, wenn ich erwischt werde, scheiße. Okay, dann muss ich das halt nochmal machen. Ich glaube, wenn ich erwischt werde, ist das ein Missionsabbruch. Das heißt, ich sollte mich danach vielleicht zuerst mal verstecken. Ach, da läuft über seine eigene Leiche, ist voll easy. Kurz warten. Scheint sauber zu sein. Das Problem ist, dass da jetzt halt noch Leichen rumliegen und es werden immer mehr, wenn die mich erwischen. Ach nee, die sind weg. Oh, zum Glück. Es ist getan. Danke. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der <lacht> den Kreuz, Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Barscho, Barscho. Da drüben ist ein Kreuzritter, ne, den Hohmauns. Warte mal, das müsste weiter vorne sein, ne? Ja. Ach, komme ich da überhaupt schon hin? Nein, ich komme nicht zum Kreuzritter hin. Scheiße. Das wäre so schön gewesen. So. Ich muss echt noch gucken. Das wird ein bisschen schwieriger edit, aber ich freue mich eigentlich mal wieder drauf. Bei COD will ich einfach nicht so viel editieren. Aber hier kann ich das... Also Mystery Dungeon habe ich auch wenig editiert bis jetzt. Für die nachfolgenden Sachen mache ich das noch. Pokémon Mystery Dungeon. Assassin's Creed wird mehr editiert auf jeden Fall, denke ich. Komm jetzt. Er möchte euch helfen! Oh. Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen! Zwischen 5 und 8 muss ich glaube brechen wird. Schon bald, meine Freunde! Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern! Habt Geduld! Wartet in Demut! So viele brauchen seine Hilfe! Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Ja. Ich glaube, in Zukunft werde ich... Also diese Folge werde ich noch richtig beenden. So, ich gebe dem einfach aufs Maul. Ich glaube, ab nächste Folge ist das gar nicht mehr nötig. Ich werde dann einfach eine Aufnahmerunde starten, irgendwie machen und dann zusammenschneiden. Wenn ich mehr editiere, vor allem. Dafür eine Endcard vielleicht mal endlich. Nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr ja, die... Cool. Er, er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich, ich, ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Ja, du weißt leider zu viel jetzt, sorry. Man kann nicht alles haben. So. Ja, auf jeden Fall <lacht> würde ich jetzt die Folge beenden. Wie gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt noch eine Folge beenden tue. Danach gibt es äh, eine Endcard. Und das war's. Ich schneide jetzt eine Endcard zusammen später noch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Endcard reinbaue. Aber ich mache das jetzt mal. Ich probiere das mal aus. Vielleicht lasse ich das in Zukunft auch machen. Ich bin auch ein bisschen rum rume wie ich es mache. Ich will auch mehr schneiden und so, aber ich muss gucken zeitlich auch. Ja, also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.